Wissenschaftler und Experten sind sich weitgehend einig, dass Kapitalismus und Wachstum zusammengehören. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Aber man muss natürlich kein Wirtschaftsexperte sein, um zu erahnen, dass unendliches Wachstum gar nicht möglich ist. Ja, Irgendwann gehen einem vielleicht die Ressourcen aus, gehen einem die Ideen aus oder der Markt ist einfach gesättigt. Ja, Die Leute haben genug von dem Produkt, sie kaufen regelmäßig die gleiche Menge ein. Wo soll man dann noch wachsen? Der Kapitalismus wäre natürlich nicht der Kapitalismus, wenn er nicht wüsste, wie er trotzdem sein Geld vermehren kann, also wie man trotzdem Gewinne machen kann, obwohl vielleicht die Ressourcen knapp sind oder jeder schon ein bestimmtes Produkt besitzt. Und mit welchen Tricks da genau gearbeitet wird, das schauen wir uns heute zusammen an. Hallo zusammen, Primo hier, herzlich willkommen bei Vernunftträger. Wenn ihr mir schon länger zusieht, dann wisst ihr, ich spreche gerne über gesellschaftliche und politische Themen mit euch und diskutiere gerne mit euch. Ich habe auch schon ein Video zum Kapitalismus tatsächlich veröffentlicht, das könnt ihr euch hier oder hier oben gleich nochmal zur Gemüte führen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ansonsten wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr den Channel abonniert. So könnt ihr immer dabei sein, wenn es um neue Diskussionen geht, um neue Themen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was der Kapitalismus tatsächlich leisten kann oder leisten muss, um weiter wachsen zu können, wenn irgendwann eventuell alles optimiert ist und alles ausgeschöpft ist und die Ressourcen vielleicht nicht mehr verfügbar sind. Ja gut, dann ist sowieso vorbei. Aber was, wie kann ich weiter wachsen, wenn im Prinzip schon jeder mein Produkt kennt, mein Produkt hat, mir fällt nichts mehr Neues ein. Was kann ich dann da machen? Und alle Arbeitswege und alles ist optimiert. Was ist dann die Möglichkeit zu wachsen? Und im Prinzip, ja, gibt es nur eine Möglichkeit und das ist einfach bescheißen. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Irgendwie muss man Möglichkeiten finden, um ähm, trotzdem ja, Gewinne machen zu können, obwohl man vielleicht nichts Neues mehr hat oder einfach sich nicht mehr erweitern kann, weil der Markt es eben nicht zulässt. Trick 1 ist weniger Betrug, sondern eher wirklich ein Trick, wie man tatsächlich am Ende des Jahres positiver dasteht. ist relativ simpel, man schmeißt Arbeitskräfte raus, die einen zu viel kosten. Beispielsweise ältere Mitarbeiter, die haben zwar natürlich ein gewisses Wissen, an sich angeeignet und sind ähm, ja, sehr positiv natürlich für das unternehmen normalerweise aber hey wenn man dafür vielleicht zwei praktikanten oder zwei volontäre einstellen kann was ich schon oft erlebt habe in meinen jobs die ich bisher gemacht habe ja da kann man natürlich auch ein bisschen geld sparen und dann sieht es ende des jahres wieder etwas positiver für das unternehmen aus trick nummer zwei geht für mich schon sehr ins beschissliche hinein also hier wird der verbraucher einfach verarscht wenn zum beispiel bekannte Produkte, die jeder kauft oder viele kaufen, viele kennen, plötzlich weniger Gewicht, weniger Produkt enthalten oder weniger Portionen oder weniger Teile enthalten, dann ist das für mich beschiss, vor allem, wenn es nicht angekündigt wird und der Preis gleich bleibt. Schaut euch das zum Beispiel an. Hier haben wir drei Tafeln Milka-Schokolade, die alle im selben Regal liegen und alle zum selben Preis ausgezeichnet sind. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, Mensch, das waren früher immer 100 Gramm, jetzt sind es halt ein paar Gramm weniger, muss man halt eben lesen, was da drauf steht. Oder man muss es ja nicht kaufen. Natürlich, kann man machen, aber das schafft man nicht bei der Masse an Produkten, die es da draußen gibt. Das ist einfach nicht möglich. Man kann nicht alles miteinander vergleichen. Man weiß nicht, wie es vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr ausgesehen hat, wenn man sich nicht ständig informiert. Und das kann man vom Durchschnittsbürger und Durchschnittskonsumenten nicht erwarten. Aber trotzdem sehen wir hier, es ist möglich, den Leuten etwas unterzujubeln. Und es ginge mit Sicherheit auch anders. Also man könnte auch, wenn man behauptet, da sind bessere Zutaten drin, was eigentlich bei Schokolade nicht sein kann mit Fett und Zucker äh, pur, dann kann man auch eine neue Linie rausbringen. Dann kann man sagen, hier, wir haben neue Produkte und die kosten so und so viel, fertig. Natürlich macht man das absichtlich nicht, weil das Geld kostet und man das so einfacher unter die Leute schmuggeln kann. Und genauso kann ich zum Beispiel einen Keks aus der Kekspackung weglassen. Ich kann auch sagen, hey, ich nehme einen Waschpot weg aus der Verpackung und erzähle den Leuten irgendwas von wegen gesteigerte Waschleistung und du brauchst weniger Waschpots. Klar, wenn dann einer auf einmal weniger drin ist, dann viertel ich die anderen oder was soll ich da machen? Also auch total verrückt. Man wird wirklich überall beschissen, wo es nur geht. Wenn man das wirklich mit den Jahren oder mit der Zeit vergleicht, wird man sehen, es gibt bestimmte Hersteller, die haben sich das zur Aufgabe gemacht, quasi die Produkte immer weiter zu verkleinern. Verkleinern ist auch ein gutes Stichwort. Wir kennen einfach Produkte, die kaufen wir schon seit eh und je und sind darauf geeicht, dass die so und so ausfallen. Und wenn man dann halt keine Idee mehr hat und man muss wachsen, wachsen, wachsen ja und man hat trotzdem keine vernünftige Idee und weiß nicht, was man tun soll. Ja, was macht man dann? Dann verkleinert man halt das Produkt, dann verkleinert man das. Dann verkauft man das irgendwie in kleineren Teilchen oder kleineren Verpackungen, macht das dann noch teurer, macht dann noch mehr Verpackungen drumherum. Und hey, Standardausrede der Firmen ist natürlich... Der Kunde wollte das so, ja. Also es ist ein absoluter Blödsinn. Der Kunde will so einen Mist natürlich nicht. Also ich weiß nicht, wen von euch man schon da gefragt hat? Wer von euch das immer will? Irgendwie weniger Produkt, aber mehr bezahlen oder gleich viel bezahlen? Ähm, euch würde ich gerne mal kennenlernen, diese Menschen, die das anscheinend immer wollen. Weniger Produkt und mehr bezahlen. Äh, Habe ich noch nie kennengelernt bisher. Keine Ahnung, was die Firmen sich da immer ausdenken. Trick Nummer drei, genauso beschisslich... Produkte strecken. Also bei Lebensmitteln kannst du ja wirklich alles Mögliche machen, um das Produkt billiger zu machen. Und trotzdem sehen die Verbraucher da keine Veränderungen drin und zahlen den gleichen Preis dafür oder irgendwann vielleicht sogar mehr. Du kannst die Lebensmittel mit Wasser strecken, die meisten. Das geht problemlos. Ja, Da gab es auch schon Diskussionen, glaube ich, mit Langnese und Magnum. Da wurde dann auch irgendwann vor Jahren etwas Milch. Beim Milchspeiseeis, durch Wasser ersetzt, also es kam einfach mehr Wasser hinzu. Und da kam wieder dieser Blödsinn vom Unternehmen im Interview. Ja, der Kunde will das so. Puh, welcher Kunde will denn bitte zufällig das billigste Lebensmittel, beziehungsweise die billigste Streckware, so nenne ich das mal, die man einem Produkt hinzufügen kann, einem Lebensmittel, statt Milch bei einem Milchspeiseeis. Also es ist ja ein Riesenzufall, dass der Kunde dann auf einmal Wasser will statt Milch. Ja, also absoluter Unfug. Ja, aber so kann man natürlich auch Geld sparen und weiterwachsen. Ja, am Ende des Jahres ist der Umsatz größer, wenn es gut läuft, und am Ende des Jahres ist der Gewinn größer, wenn es gut läuft. Genau so funktioniert das eben, dieses Beschissliche beim Kapitalismus, was wir ja schon seit Jahrzehnten verzeichnen müssen, leider. Und das geht natürlich auch über ähm, Lebensmittel hinaus. Ja, Wir können auch andere Produkte strecken, wir können genauso gut technische Produkte strecken. Äh, in dem Sinne, dass wir minderwertige Bauteile verarbeiten. Ja, Dass wir sagen, okay, da machen wir jetzt irgendeinen so Kunststoff-Nupsi rein, statt eines Metall-Nupsis. Das ist mir letztens erst aufgefallen, als ich Zubehör fürs Fahrrad gekauft habe. Ähm, da habe ich eine, eine Lampe gekauft, die man anbringen muss an den Lenker. Und da gibt es dann irgendwie so einen Verschluss oder einen Klickmechanismus, der ist aus Plastik. Dieser Kunststoff ist ziemlich bald einfach gerissen bzw. aufgeplatzt, kaputt gegangen und das war so filigran, da kannst du nichts kleben, da kannst du nichts retten. Wäre das Ding aus Metall gewesen, dieses kleine nupsi dingens Verschlussteil, das hätte ewig gehalten, das hätte wirklich ewig gehalten. Und so musst du das blöde Ding zurückschicken und es landet wahrscheinlich eh im Müll. Und genau das können wir auch bei vielen anderen technischen, elektronischen Produkten beobachten, dass da einfach Bauteile verbaut werden, ähm, ja, die dafür sorgen, dass ähm, das Produkt insgesamt dann einfach ja, schlechter dasteht als vorher, zum gleichen oder höheren Preis. Und im Prinzip bin ich da schon bei Trick 4, dass wir eben bei bestimmten Produkten einfach auch billige Bauteile verbauen mit dem Gedanken, den der Hersteller wohl hat, das muss man ihm unterstellen, dass diese Produkte früher kaputt gehen. Das wurde auch schon nachgewiesen. Also es ist absichtlich so, dass bestimmte Bauteile verwendet werden, damit Produkte früher kaputt gehen und natürlich schneller wieder nachgekauft werden. Denn daran, darum geht es ja eigentlich nur beim Kapitalismus. Konsumieren, konsumieren, konsumieren, so schnell wie möglich und wenn du Wachstum willst, und das auf Konsumieren setzt, also nur Konsumieren betrachtest, muss das ja immer schneller gehen und immer mehr, sonst hast du ja kein Wachstum. Also das Konsumieren kann ja nicht konstant sein. Du, du musst ja irgendwie schneller konsumieren oder mehr konsumieren oder teurer konsumieren, damit sich auf dem Feld Wachstum ergibt und Gewinne ergeben dadurch und größere Umsätze natürlich. Ähm, ja, und dann geht wieder natürlich ins Beschissliche. Dann guckst du, dass du da Bauteile verbaust, die... Zwar nur ein paar Cent weniger kosten, du dadurch einsparst, aber der Witz dann dabei ist, dass der Kunde schneller nachkaufen muss. Und da wundern wir uns jetzt auch nicht mehr. Und dann kriegt man auch wieder so einen Blödsinn aufgetischt wie, ja, aber die Produkte heutzutage, die sind ja viel filigraner und die Produkte sind viel komplexer. Und das ist natürlich normal, dass da was kaputt geht. Natürlich sind die Produkte komplexer geworden, aber hey, es heißt doch immer, Wachstum, Kapitalismus und so weiter bringt Fortschritt, bla bla bla. Ähm, ja, da müssten die Produkte doch eigentlich besser werden, verdammt nochmal, da stimmt doch irgendwas nicht. Also man kann uns doch jetzt nicht erklären, dass die Produkte heutzutage weniger lang halten dürfen als früher, weil sie... Besser sind, aber irgendwie auch schlechter. Also wer, wer soll denn das noch verstehen? Das sind ja wirklich wieder nur Ausreden und Blödsinn, der da von sich gegeben wird, nur um wieder schnelles Geld zu machen. Und das perverseste in diesem Zusammenhang war tatsächlich das letzte Jahr. Wenn ihr euch daran erinnert, da gab es einen großen Flugzeugbauer, Flugzeughersteller, der wissentlich, absichtlich kaputte bzw. nicht voll funktionsfähige, beschädigte Teile in Flugzeugen verbaut hat, das muss man sich mal vorstellen, oder ähm, Bauteile ja optional angegeben hat, also gar nicht erst verbaut hat, ähm, die wahnsinnig wichtig gewesen wären und die ja im Nachhinein hunderten Menschen das Leben gekostet haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es nicht möglich gewesen wäre, was zu verbauen ähm, oder es richtig zu machen, sondern da steckt wieder dieser Gedanke drin, ich muss Kohle machen, ich muss Geld machen, um jeden Preis. Ja, und, und da hat uns das jetzt quasi hingeführt. Menschenleben stehen auf dem Spiel, weil man Geld machen muss. Das ist natürlich jetzt schon länger so. Und dann gibt es auch andere Gewerbe, beispielsweise ähm, Textilhandel, Textilindustrie. Ähm, Wahnsinn, was wir da alles ausgelagert haben, zum Beispiel nach ähm, Asien. Wie da ähm, mit Menschen ähm, ja, gehandelt wird, muss man fast schon sagen. Um, und wie mit diesen Menschen umgegangen wird und welche Konditionen und Zustände da herrschen, das ist schrecklich. Und auch da sind schon viele Menschen gestorben, bei Bränden, bei Explosionen, bei ja, Unfällen. Also es ist wirklich schrecklich, schrecklich, was da gemacht wird, einfach um zu wachsen, wachsen, wachsen. Ja. Und genau das ist mein großer Kritikpunkt. Wachstum und Kapitalismus funktionieren bis zu einem bestimmten Grad. Kann jeder nachvollziehen, kann jeder verstehen, irgendwann ist Schluss. Und jetzt sind wir schon seit mehreren Jahrzehnten an einem Punkt angelangt, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Es geht nicht mehr weiter ohne zu bescheißen, ohne zu betrügen. Das haben wir jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten so. Egal auf welcher Ebene, egal bei welchem Produkt, egal bei welcher Dienstleistung, es wird einfach bedrohen und gefälscht, was das Zeug hält. Und das bedeutet dann am Ende, die Menschen leiden darunter und die Produkte an sich leiden darunter. Die Produkte werden immer schlechter. Das ist jetzt meine Behauptung, meine Aussage, wenn ich mir das Ganze so anschaue, habe ich das quasi eins und eins zusammengezählt und kann sagen, okay, die Produkte werden immer schlechter. Und das werden sie auch. Ja, Wenn ich Lebensmittel sehe, die mit Palmfett gestreckt sind zum Beispiel, wenn in der Traditionssalami, Salami, die auch noch Bio ist, auf einmal Palmfett drin ist, ja, dann hat das für mich nichts mehr mit guten Produkten zu tun. Lebensmittel, produzierte Lebensmittel, verarbeitete Lebensmittel, mein Gott, sind die scheiße geworden. Die sind ja immer schlechter geworden. Da gab es dann auch keine 9 Euro Jeans, ja? Da gab es keine 1,50 Euro T-Shirts, verdammte Scheiße. Und natürlich, irgendeiner am Ende macht den fetten Gewinn, aber das ist wirklich am Ende nur noch eine oder wenige Personen, die diesen fetten Gewinn machen. Und natürlich kann man da wachsen und dieses ganze Wachstum riesig aufblasen, wenn man solch billige Klamotten beispielsweise verscherbelt. Aber den Bullshit gab es früher nicht. Ja? Und normalerweise müsste man doch jetzt denken, wenn man uns ständig erzählt, Kapitalismus bedeutet Fortschritt und wir kommen immer weiter und alles wird toll, dann dürfte es so, so ein Mist ja gar nicht geben. Also da müsste es ja immer mittlerweile ja fast nur noch optimale Produkte geben mit höchstmöglicher Qualität und das für alle. Wenn ähm, Wachstum und Kapitalismus tatsächlich Fortschritt wären. Aber das ist zu Ende. Das ist schon längst zu Ende, das ist vorbei. Ähm, wir Fahren das ganze Ding jetzt irgendwann gegen die Wand, wenn da keiner was macht. Wenn wir nicht ganz viele Verbote aussprechen, wenn die Politik das Ganze nicht reguliert, wird sie nicht machen. Sie ist absolut abhängig von der Wirtschaft. ja. Egal wo, egal wie, Politik ist abhängig von der Wirtschaft. Und das Ganze wird meiner Meinung nach irgendwann gegen die Wand fahren. Millionen Menschen werden ihre Jobs verlieren. Es wird einen Riesen-Crash geben, wenn es nicht irgendjemand schafft, hier die Notbremse zu ziehen und wirklich Verbote auszusprechen und zu sagen, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Weil es ist es ist Irrsinn, was was mittlerweile daraus geworden ist. Wir haben immer schlechtere Produkte. Das kann eigentlich nach der Logik eben da draußen ähm, des Wachstums und des Fortschritts eigentlich nicht sein. Das können wir auf allen Feldern beobachten, ob es jetzt die billige Schocke ist oder das teure Auto oder sogar das Flugzeug es wird alles schlechter. Natürlich gibt es diesen wissenschaftlichen Fortschritt. Natürlich gibt es auch bei den Produkten gewissen Fortschritte, die Produkte besser, effizienter machen. Darum geht es nicht. Den Fortschritt gibt es natürlich. Ähm, sonst würden wir ja nur noch stillstehen. Ähm, aber der Kapitalismus zwingt uns mittlerweile, uns selbst tagtäglich zu betrügen. Und die meisten von uns sind damit d'accord. Die sagen, ja, interessiert mich nicht oder geht halt nicht anders und machen einfach mit. Und jetzt frage ich euch direkt: Ist euch das auch schon aufgefallen? Also ist euch auch schon irgendwo aufgefallen, okay, das Produkt ist nicht mehr das, was es mal war, oder oder hier werde ich irgendwie werde ich hier verarscht, hier stimmt irgendwas nicht, ja? Also es ist nicht so, wie es vorher war. es ist irgendwas schlechter geworden. Gerade eben im Bezug auf Produkte oder vielleicht auch Dienstleistungen. Vielleicht habt ihr auch da gemerkt, dass da ja die Qualität abgenommen hat. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich äh, freue mich sehr über jeden positiven Kommentar, beziehungsweise einen Kommentar, der zur Diskussion beiträgt. Ich antworte auch sehr gerne drauf. Und ihr könnt euch sicher sein, es kommt definitiv noch ein weiteres Video zur Kapitalismuskritik. Da habe ich schon einiges vorbereitet. Da dürft ihr euch auch drauf freuen und dann können wir weiter diskutieren. Und vielleicht finden wir auch bestimmte Lösungsansätze für diese Probleme, die uns der Kapitalismus mehr oder weniger jeden Tag bereitet. Danke fürs Zusehen.